Grundieren Sie das Auge vorab, mit einem Puder oder einem Eyeshadow. Öffnen Sie die Box. Entnehmen Sie den Eyeliner und schütteln Sie diesen. Neigen Sie Ihren Kopf etwas nach oben. Beginnen Sie, den Eyeliner von der Mitte des Auges zum Lidrand aufzutragen. Ziehen Sie den Eyeliner nun vom Inneren zum äußeren Augenwinkel. Warten Sie circa 30 Sekunden und dann tragen Sie den Eyeliner ein zweites Mal auf. Lassen Sie das erste Auge trocknen und wiederholen Sie den Vorgang beim zweiten Auge. Wimpern mit dem dafür vorgesehenen Applikator aus der Box nehmen und ordentlich vorformen. Setzen Sie beide Wimpern vorsichtig am Augenlid auf.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 Zur besseren Aufbewahrung und Wiederverwendung befreien Sie die Magnete von überschüssigen Eyelinerresten. Thank